Herr Präsident, geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und zu Hause, vielen Dank zunächst, dass ich hier als Piratenabgeordneter noch zu Ihnen sprechen darf. Das scheint ja nicht mehr ganz selbstverständlich zu sein. Ich möchte noch ein paar europapolitische Aspekte beleuchten, wenn Sie erlauben. Die Europäische Kommission überprüft jetzt also ganz offiziell die Ausländermaut der großen Koalition. Das Ergebnis ist allen Beteiligten heute schon klar. Diese Pkw-Maut für Ausländer ist mit geltendem EU-Recht unvereinbar und wird so nicht kommen. Wer wundert sich eigentlich darüber, dass eine Abgabe, die man selber als Ausländermaut bezeichnet, von der Kommission als europarechtswidrig bewertet wird? Darüber brauchen wir nicht wirklich reden. Worüber wir aber reden sollten, ist der europafeindliche Politikansatz des Herrn Dobrindt und seiner CSU. Und das, Herr Klocke, finde ich nicht wirklich äh, witzig. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Äh, jetzt, wo wir tagtäglich über Griechenland reden, möchte ich es einmal so formulieren. Wir brauchen keinen Grexit und auch keinen Brexit, sondern einen Do-Brexit. Dieses sinnfreie EU-Bashing muss aufhören und ich möchte mal gerne wissen, wie viele Europaschulenbesuche die Landesregierung jetzt in Folge einplant, um diese Politikverdrossenheit wieder auszugleichen, die mit diesem Vorgehen verursacht wird. Schaut man sich die jüngste Bundestagsdebatte zu dem Thema an, stellt man mit Erstaunen fest, Minister Dobrindt und die GroKo haben es immer noch nicht begriffen. Es werden weiter Hass-Tiraden Richtung EU gesendet nach dem Motto, Brüssel habe sich in nationale Steuergesetzgebung wie die Kfz-Steuer nicht einzumischen. Dabei geht es gar nicht darum, dass es vollkommen unstrittig, sondern es geht um die Verknüpfung der beiden Gesetze, die so zu einer Ausländerdiskriminierung wird. Aber wenn man aus der ultranationalen Windschutzscheibe auf die Fahrbahn schaut, erkennt man eben auch keine europapolitischen Leitplanken. Meine Damen und Herren, die Ausländermaut ist ein antieuropäisches Prestigeprojekt aus dem Bierzelt-Think-Tank des Herrn Dobrindt. Und da ist es nicht nur falsch, sondern auch gefährlich. Denn das bleibt ja nicht ohne Gegenreaktion aus den anderen EU Staaten. Österreich hat schon vor zwei Jahren als Reaktion auf die Mautdebatte den Mautverzicht auf bestimmten Autobahnen ausgesetzt, Tschechien, Belgien und andere werden ebenso Reagieren. Mit der Ausländermaut wird dann im schlimmsten Fall eine Lawine gegenseitiger Bestrafungsregelungen losgetreten. Das widerspricht auch dem europäischen Gedanken freier Grenzen und engt das von uns Piraten geforderte Grundrecht auf freie Mobilität massiv ein. Und was macht die SPD, Koalitionspartner im Bund? Man vertraue auf das Urteil der Bundesregierung, sagt ihr mautpolitischer Sprecher im Bundestag. Natürlich will man mal wieder die brisanten politischen Entscheidungen sich von den Gerichten abnehmen lassen. In diesem Fall hofft man einfach auf das Kassieren der Ausländermaut durch den Europäischen Gerichtshof. Politik-Outsourcing an die Gerichte ist das, und das hat der, bei der SPD ja mittlerweile Tradition. So muss man für die eigenen Entscheidungen keinerlei Verantwortung mehr übernehmen. Siehe auch Thema Beamtenbesoldung hier in NRW, da, kommt, da kennt man sich aus. Ich komme zum Schluss. Dobrindt ist wahrlich ein Bundesverkehrsminister. Neben der Straßenmaut betätigt er sich auf EU-Ebene auch noch als Wegelagerer des digitalen Straßennetzes. Mit der Aufkündigung der Netzneutralität im Internet ist diskriminierungsfreie Datenübertragung zukünftig nicht mehr möglich. Damit wird der Weg bereitet für eine digitale Maut. Nicht nur für Pkw, sondern dann für alle Menschen in der EU. Das ist in meinen Augen der viel größere Mautskandal von Herrn Dobrindt. Wir Piraten bleiben dabei. Wir brauchen eine Verkehrswende hin zu digitalen Mobilitätsformen und keine Geisterfahrten des Europa europapolitischen Mautisten Dobrindt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen.